Nach dem letzten Zündfunken-Video ähm, habe ich ja eigentlich nur darauf gewartet, dass sich der Meister der extremen Blitze und Zündfunken zu Wort meldet. Und da hat er nämlich gleich mal selbst ein Video dazu gemacht und gleich den Schaltplan mit dazu gezeichnet. Dann lasst euch mal überraschen, was der Ronny aus Thüringen euch da mitgebracht hat. So Leute, hier war ein Video zu einer CDI-Zündanlage mit einem MOSFET hier und einer ZVS, welcher welche mir den Kondensator auflädt, über einen Trafo. Hier ist der Trafo, hier ist der Kondensator. Angesteuert wird der MOSFET mit einem Hallgeber, der sitzt hier in so einem kleinen Löchelchen drin. Und zur Signalaufbereitung wird hier noch ein PNP Transistor genutzt, der hängt hier unten an der Seite. So, hier ist die Zündspule, welche angesteuert wird. Und schmeißen wir die Sachen mal an, gucken ob es funktioniert. So letzte Teil, CD läuft, man hört es und wenn man dann hier an diesem Rotor dreht, der Rotor dient eigentlich nur erstmal zur Signalbereitstellung für den Hallgeber, also diesen Magneten drauf und der Hallschalter schaltet bei Nordpol. So, jetzt drehe ich mal hier, man hört schon, da passiert auch was. Das sind jetzt langsame Drehzahlen schneller und hier ist noch eine npn schaltung verbaut die hängt hier oben dran hier sind sie die dient eigentlich zur antrieb des motors hier sind ein paar motorphasen drin. Man kann es sehen so ein bisschen nach kupfer schummert und so schwarz das sind die antriebsspulen ich schmeiße mal an und dann sieht man mal wie die sache bei höheren drehzahlen aussieht wie man sieht läuft schön mit Steigender motor Motordrehzahl steigt auch die Funkenfrequenz. Die Funkenstrecke ist nicht ganz ein Zentimeter im Moment. Dann lassen wir die Sache mal hochlaufen. Stromaufnahme liegt jetzt äh, bei 9,7 Volt. Ja, die schwankt. Äh, kann man auch nicht für bares Geld nehmen, weil der Motor auch noch Strom zieht. Das hängt alles mit einem Labornetzteil dran. Wie man sieht, läuft gut. Ich kann mal die Funkenstrecke ein bisschen vergrößern. Das war zu viel. Also bis zu einem Zentimeter Funkenstrecke ist kein Problem. Funke läuft schön mit mit steigender Frequenz. Man hört es hier. Lass es mal kurz laufen. Den kann ich noch ein bisschen hochnehmen, indem ich die Spannung am Labor nach oben setze. Also das richtig, richtig Leistung dahinter. Gut, das war's. Noch mit der Aufbau mit Licht. Die ZVS hier hinten. Der Trafo, die Gleichrichterbrücke, der MOSFET, der Kondensator, Spule Und hier unten an der Seite sitzt der Heilgeber drin. Man sieht's ein bisschen schlecht. Unten in dem Löchelchen. Alles klar, danke fürs Zugucken. So Leute, es gibt's mal ein kleines Update. Äh, die Zündspule habe ich gewechselt, da die alte kaputt gegangen ist, die kleine. Und ja, geht besser. Ich schmeiß die Sache nochmal an. So. Mein ist deutlich stärker. Das gebe ich mal, ja, das lasse ich den Motor mal einlaufen. Hilfspule wird da nicht mehr warm. Mosfett komischerweise auch nicht mehr. Und wenn ich jetzt hier auf ca. 12 Volt gehe, dann sieht es nicht ganz. Passt mal auf die Funken auf, wenn ich die Frequenz höher wird. Könnt ihr das erkennen? Jetzt habe ich hier fünf Punkte von fast 5 Zentimetern gerade gegeben. Bringt ordentlich Leistung der ganze Spaß hier. Danke!